Wollte mich denn in der Zelle wahren, ich will meine Freiheit zurück, ich lass sie mir nicht nehmen, Stück für Stück. Ich will mein freies Leben zurück, das lass ich mir nicht nehmen, Stück für Stück. Und wir stehen auf und vermerzen aus, unsere Freiheit zurück. Geben niemals auf, auch wenn so Freiheit beginnt in meinem Herzen, wenn nicht der Stimme in mir folgen kann. Frei zu sagen, was sonst keiner sagt, mutig gegen den Strom zu schwimmen. Freiheit fällt nicht einfach vom Himmel, da braucht es jeden von euch hier.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 Ich will meine Frau Ich will meine Freiheit zurück. Zurück, zurück. Und ich lasse sie mir nicht nehmen. Meine Freiheit. Freiheit zu. Ich gebe meine Freiheit niemals auf.